Erfahrung des Wohlbefindens Mal sehen, ob mein Körper verspannt ist. Beobachten wir das. Ich entspanne den Körper. Ich versuche es zumindest. Jetzt beobachte ich, ob meine Gefühle in mir sanft sind. Als ob ich in einem See treiben würde. Sanft. Ohne große Erwartungen. Ohne die Sachen, die ich in Zukunft erledigen muss. Ohne Sorgen. Ich versuche, gefühlsmäßig ganz ruhig zu sein. Ich spüre meinen Körper ohne Verspannungen. Ich spüre in aller Ruhe meine Gefühle. Ganz ohne Sorgen. Ich denke an Menschen, die ich sehr lieb habe, darunter an diejenigen, die ein paar Schwierigkeiten haben. Ich würde diesen geliebten Menschen gerne spüren, wie sie aus diesen Schwierigkeiten herauskommen. Ich möchte gerne das Beste für diese von mir sehr geliebten Menschen. Ich kümmere mich nicht darum, ob sich meine guten Wünsche erfüllen. Es geht nicht darum, ob sich meine guten Wünsche erfüllen oder nicht, sondern darum, sie spüren zu können, diese besten Wünsche für diese Person. Hoffentlich, sage ich mir, hoffentlich kann diese Person das verwirklichen, was sie möchte. Ich richte mich mit meiner besten Absicht auf diese Person. Ich vertraue darauf, dass das, was ich spüre, bis zu dieser Person gelangt. Ich versuche diese andere Person deutlich zu spüren. Und ich richte mich auf diese Person mit dem Besten in mir. Ich möchte gerne, dass diese Erfahrung des Wohlbefindens zu dieser Person oder zu all jenen Personen gelangen würde, denen ich das Beste wünsche. Ich spüre, wie aus meinem tiefsten Herzen eine Welle von Güte emporsteigt, die bis zu diesen Personen gelangt. Ich spüre in der Tiefe meines Herzens eine große Kraft, ganz sanft, eine sanfte Kraft, ich spüre diese sanfte Kraft, die am Wachsen ist. Ich spüre diese Kraft in der Tiefe meines Herzens. Die Kraft, die sich aus der Tiefe meines Herzens ausdehnt. Liebe Freunde, gute Freunde, sehr geliebte Freunde, das Beste für uns alle. Friede, Kraft und Freude. Für alle.